Und bei uns im Studio ist jetzt Arne Lietz, Mitglied des Europäischen Parlaments. Und Sie waren gerade eben in Diyarbakir. Was können Sie denn von dort berichten? Ich bin heute Morgen von Diyarbakir zurückgekommen, direkt aus dem Südosten der Türkei. Und ähm, es gibt Demonstrationen vor Ort. Das Rathaus ist abgesperrt. Aber nicht nur die beiden Bürgermeister sind ihres Amtes enthoben worden, sondern auch die Festplatten sind komplett entnommen worden. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können gar nicht mehr ins Rathaus reingehen, es ist paralysiert worden und von daher äh, versucht jetzt die Regierung, so wie in vielen anderen Städten, über 26 Städten, dort die äh, gewählten Vertreter aus ihren Ämtern zu entheben, um dann Personen einzusetzen, die dann äh, Zwangsverwaltung vornehmen, um einfach Kontrolle auch über die kurdischen Gebiete in der Türkei zu erlangen. Zugleich das umfangreiche Vorgehen gegen Medien. Äh, wie sehen Sie da jetzt die Festnahmen bei der Cem Hürriyet? Wir haben äh, das vor Ort sofort vernommen, dass allein am Wochenende 15 Medien geschlossen wurden. Ich habe selber noch ein Interview gegeben äh, vor Ort und äh, nach dem Interview äh, kam sofort eine Nachricht, dass die beiden Reporter überhaupt nicht mehr zurück ins Studio kommen können, weil auch dort jetzt die Polizei mittlerweile ist. Ähm, das ist dramatisch. Die Frage der Pressefreiheit ist komplett ausgehebelt worden und äh, darum geht es wahrscheinlich Erdogan auch, so wie jetzt auch von der Jim Hurriot. Äh, und wir haben im Europaparlament dort Druck gemacht, zumindest haben wir eine Resolution verfasst, äh, wo wir fordern, dass äh, die über 130 Journalisten sofort freikommen. Wahrscheinlich sind es jetzt wieder mehr geworden am Wochenende und äh, Erdogan scheint das nicht mehr zu stören. Würden Sie sagen, ist überhaupt noch äh, kritische Berichterstattung möglich momentan? Ähm, die meisten Zeitungen sind mundtot gemacht worden, Online-Portale werden geschlossen. Selbst gestern gab es vor Ort auf einmal gar kein Internet mehr, um einfach die Kontrolle über die äh, sozusagen Informationshoheit zu erlangen. Ähm, äh, es ist sehr praktisch so, dass ein Medium nach dem anderen ausgeschaltet wird oder angeglichen wird. Ähm, und von daher gibt es kaum noch freie Presse innerhalb der Türkei. So jedenfalls auch unser Blick aus dem Europaparlament. Sie haben jetzt die Resolution des Parlaments angesprochen. Ähm, reicht das denn, äh, um Druck, genug Druck zu machen? Oder was soll die EU jetzt tun? Gibt es da noch einen anderen Plan? Die EU ist, das Parlament hat erstmal hier diesen Schritt vollzogen. Wir haben sehr bewusst auch den Namen der Person eingesetzt. Selbst äh, Herr Dünder, äh, dessen äh, Nachfolger jetzt ja auch verhaftet wurde, äh, hat eine Pressekonferenz gehalten. Es geht jetzt darum, und zwar in der europäischen Öffentlichkeit, hier ganz klar zu zeigen, und zwar auch über die Journalisten, dass wir die einzelnen Geschichten erzählen müssen, um wen es vor Ort geht, äh, um einfach öffentlich zu zeigen, dass dieses System das nicht vollziehen darf. Und da muss man darüber hinaus sehen, wie es weitergeht. Wir haben allein die Ankündigung der Todesstrafe erneut von Herrn Erdogan. Er sagt, der Westen zählt nicht mehr. Von daher rechnet er wohl auch gar nicht mehr damit, Mitglied der EU werden zu wollen. Ein Referendum über die EU oder ein Referendum über die Todesstrafe heißt insofern eigentlich, sich aus der Zielsetzung, Mitglied der Europäischen Union zu werden, zu verabschieden. Sünder, der ehemalige Chefredakteur, ist jetzt in Deutschland. Jetzt ist er wieder zur Verhandlung ausgerufen worden von der Türkei. Inwieweit birgt das auch schon wieder neuen deutsch-türkischen Konfliktstoff? Ähm, dass er persona non gratis ist, äh, war auch davor ja schon äh, bekannt. Er ist immer wieder zurückgegangen in sein Land. Ich habe ihn im Mai noch getroffen, äh, als ich mit dem Menschenrechtsausschuss vor Ort war. Der hat gesagt, er gibt sein Land nicht auf. Er möchte Flagge zeigen für Demokratie und Pressefreiheit. Und ähm, wir lassen uns sicherlich äh, davon aus deutscher Seite nicht beeindrucken, dass Herr Dünder äh, hier äh, erneut äh, zur Verhandlung ausgeschrieben ist. Oder ähm, da sollten wir eindeutig Flagge zeigen für Pressefreiheit in der Türkei. Annaliz, vielen Dank. Gerne.